meine Skizze. Ich will was Blumiges haben und ähm, ich will das gar nicht so genau wie möglich und eher so ein Krickeln und man soll eine Blume erkennen, aber es soll auch nicht so deutlich werden. Also für alle die, die gerne mal zeichnen möchten oder sowieso gerne zeichnen, soll das ein Bild werden, was ja durch die Linien lebt, durch so eine Leichtigkeit, eine Fläche, ein bisschen kolorieren. Ja, so ist der Gedanke zumindest. Ja, und jetzt habe ich ja eben auf meinem Papier skizziert. Das heißt, ich bin jetzt noch direkt im Gedanken. Also ich habe auch die Form eben auf dem Papier nachgezogen und kann deshalb jetzt das auch gut auf die Leimwand übertragen. Und bitte nimm den Druck weg, das muss nicht perfekt sein sein. Also es sollen drei, fünf Blätter, eine Blüte, dann noch irgendwie eine zur Seite. Also möglichst ja nicht so akkurat. Also erst ein bisschen leichter an mit, den, mit dem Stift zu arbeiten und dann werde ich immer ein bisschen stärker von den Linien. Also gerade die, die mir hier ganz gut gefallen. Ich entdecke auch quasi die Form gerade. Also ich sehe dann so ein paar Linien, und denke so, ja, das könnte das Blatt sein. Und die anderen Linien dürfen stehen bleiben. Also es ist wirklich wie eine Skizze. Ich arbeite mir hier so eine Form heraus und... Die will ich nur so leicht kolorieren. Jetzt habe ich alle Farben parat und jetzt gehe ich ans Bemalen, also wirklich kolorieren. Ich bin nur so ein Cadmium. ja eben. wusste ich auch nicht so genau wie viel. ich habe ich wusste ich habe zu viel Farbe auf dem ähm, Pinsel und fange dann auch noch oben an eigentlich da muss es heller werden nach oben und zur Blütenmitte soll es ein bisschen kräftiger werden aber mit dem Wasser kann ich das ganz gut verteilen der ähm, ja, die Farbe von dem Stift löst sich leicht, das macht nichts. Ich, ich möchte sowieso so einen, nicht so einen klaren Farbton haben, also er darf sowieso sich vermischen mit dem Grau des Stifts. Und dann gehe ich mit einem nassen Tuch dabei und modelliere mir so die Form wieder raus, die mir gefällt. Das mag ich total gerne an der Lasurtechnik, das liebe ich. Also das ist eine schöne Schöne Arbeit, eins meiner Lieblingstechniken, die Lasurtechnik. Ich werde jetzt von den Farbtönen her immer dunkler, immer etwas kräftiger auch und ja, wenn die sich vermischen, dann vermischen sie sich und ich gucke wollte aber eigentlich, dass sie sich nicht vermischen, also dass ich wirklich in der Lasurtechnik bleibe und übereinander die Farben lege. Also immer etwas dunkler werden jetzt. Leichtigkeit auf die Leinwand zu bringen. Das war so mein Ziel. Und ja, falls du dann nicht bei der Meinung bist, dass du nicht zeichnen kannst, dann probiere es auf jeden Fall aus. Denn äh, es macht einfach Spaß so ein bisschen rumkrickeln und dann leicht kolorieren. Das muss alles nicht so genau sein. Bei mir stimmt es auch nicht. Das ist nicht so äh, wild. Lass es einfach so stehen. Ja, und stehe dazu. Genau. Also hab eine ganz schöne Zeit und genieße hoffentlich auch eine schöne, ruhige Zeit. Vielleicht hast du sogar Urlaub, wer weiß, also einen schönen Sonntag und vielen Dank für deinen Kommentar und danke für dein Like natürlich und falls du noch kein Abo hast, abonniere den Kanal. Buch auf Seite 26, da steht etwas über die Lasurtechnik, also was ist Lasurtechnik und da gibt es auch einige Bilder dazu natürlich. Ja, in der englischen Ausgabe ist es auf Seite 28, also ganz viel Spaß beim Nachlesen und beim Malen und Experimentieren. Tschüss!